so Hallo, ich bin der Thomas, mein Beruf ist Lokführer bei einer Privatfirma in Deutschland und ich fahre Züge durch Deutschland. Wie kommt man zu seinem Beruf? Also die Interesse war an Pilot zu werden und ähm, dann kam das halt das Ganze, dass ich halt angefangen habe, mich dann für die Bahn zu interessieren, weil die Berufssparten fast ähnlich sind und nachdem ich das festgestellt habe, dass mich das wirklich reizt, äh, habe ich dann gesagt, da steigst du ein und machst dann eine Ausbildung. Mittlerweile ist ein Traumberuf, das macht mir Spaß, also gerade die Landschaftsbilder zu fahren, wunderbar. Hinter dem Tweet steckt die Geschichte, dass ich am 27.01.2011 einen Personenunfall hatte in äh, Uelzen am ba dortigen Bahnhof und äh, diese Person halt, äh, sich leider vor meinen Zug äh, ja, geworfen hat. Die Bilder gehen gar nicht aus dem Kopf, es war am Tage, äh, ich war relativ langsam unterwegs und es hat also gefühlt eine Ewigkeit gedauert, bis dieser äh, Mensch oder leider auf die Lok getroffen ist. Ich, man hat ein ganz flaues Gefühl im Magen. Also die, man steht unter Schock einfach, ganz einfach. Die Hände werden weiß, das Gesicht wird weiß. Ähm, man weiß gar nicht, wie man selber sich äh, fühlt in dem Moment. Äh, es ist eine ganz dubiose Situation. Und ähm, also ich muss bin froh, dass ganz schnell Hilfe da war. Und, äh, sonst das, weiß ich nicht, wie das sonst abgelaufen wäre. Also es hat in, insgesamt von diesen ganzen zehn Minuten gedauert, bis die Leute angekommen sind. Und ich hatte... Äh, ja, man war erstmal alleine. Danach hatte ich äh, psychologische Betreuung, so wie Freunde äh, im Bekanntenkreis, so wie äh, Kollegen auch, die sowas Ähnliches erlebt haben. Weil jeder so zieht, ist halt unterschiedlich oder jeder verarbeitet das auch unterschiedlich. Ich wollte eigentlich wissen, warum der das gemacht hat. Hatte der Geldprobleme? Hatte der familiäre Probleme? Ich wollte es einfach wissen, wer war dieser Mensch. Die Polizei rückt so eine Daten gar nicht raus. Man ist da wirklich dann in dem Punkt ganz alleine. Hat mich wirklich lange auf der Bahn geworfen. Ich hatte fast über zwei Jahre mit zu kämpfen. Man kann in dem Moment nicht fahren, weil man das Bild automatisch wieder vor Augen hat. und ich bin auch ich die ganze Zeit dann mit ruhigem Gefühl durch, äh, durch die Gegend gefahren. Man kann dem Menschen nicht wirklich verzeihen. Ah, es ist eine ganz schwierige Geschichte eigentlich. Der, der Mensch hat sich umgebracht, weil er es wollte. Er wollte es, aber ich wollte es nicht. Also Zweifel daran, weiterzumachen, bestanden gar nicht. Nee, es macht mir wirklich Freude, unterwegs zu sein. Äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt halt solche und solche Tage wie überall. Aber im, im Grunde, äh, nein, Also ich wollte nicht aufhören. Thank <laughs> you.